Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur öffentlichen Führung der ETH äh, das Holz im Bauwesen vom Naturrohstoff zum Hightech-Werkstoff. Mein Name ist Udo Tönnissen und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Material Hub. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt der, äh, des Departement Architektur an der ETH und der ETH Bibliothek. Und dieses Material Hub ist in der Baubibliothek im Hil-Gebäude am Höngerberg angesiedelt. Ich nehme Sie heute Abend mit auf eine Reise durch die Geschichte des Holzes als Baustoff. Und ich äh, habe eben hier verschiedene äh, Muster, Bauelemente aufgebaut. Eben das sind eben auch im Hintergrund sieht man eben einen Teil der Ausstellungen zum Thema Holz. Dies ist eine ständige Ausstellung, die den Studierenden des Departements Architektur und auch den, des Bauingenieurwesens zur Verfügung steht, um das Material während des Entwurfs und während der Studienarbeiten besser kennenzulernen. Wir haben eben auch äh, Stein, wir haben Beton, wir haben Bindemittel, Glas, Kunststoff, also alle möglichen Baumaterialien und diese Sammlung ist äh, allen zugänglich. Ich werde Sie eben heute Abend mitnehmen auf die Reise durch, dieses, durch die Geschichte der Baumaterialien. Und äh, eben das Holz hat sich in seit der industriellen Revolution extrem gewandelt. Es ist eben vom Naturrohstoff zum Werkstoff geworden in den letzten Jahren auch, der am besten den technologischen Wandel äh, repräsentiert und auch eben in der Zeit auch mehrere Entwicklungssprünge äh, durchlaufen hat. Ich werde das jetzt erläutern anhand von den Mustern in, eben auch an verschiedenen Folien, die ich auflegen werde. So hier sieht man eben die Entwicklung des Holzes, der Holznutzung im Laufe der Zeit. Da sieht man eben den Anteil des Holzes auf dem Markt, also die Verteilung äh, gegenüber anderen äh, Baustoffen wie dem Naturstein, dem Eisen äh, und äh, dann später eben auch dem Beton. Man sieht eben, dass das Holz bis zur industriellen Revolution Fast 90 Prozent des kompletten Baumarkts eingenommen hat. Also, alles, fast alles war aus Holz und erst im Zuge der Zeit kamen die anderen Materialien dazu. Und äh, man sieht eben dann eben auch verschiedene Entwicklungssprünge, die eben dann die anderen Materialien eben prädest, äh, präferiert haben. Also, eben die industrielle Revolution hin zum Eisen und dann eben im 20. Jahrhundert die Entwicklung des Stahlbetonbaus. Und wir konzentrieren uns eben jetzt hier auf die Nutzung als Bauholz. Bauholz. Also Holz ist eigentlich ein perfekter Baustoff. Es ist eben fast überall verfügbar. Es ist äh, leicht zu ernten, wächst schnell nach. Es gibt unheimlich viele verschiedene Holzsorten. Und das Holz ist resistent gegenüber Kräften in verschiedenster äh, Richtung. Und es ist eben auch sehr, leicht, äh, im Verhältnis zu seinem, äh, sehr resistent im Verhältnis zu seinem Gewicht. Aber eben, man muss sich natürlich auch auskennen, also es ist ein Naturrohstoff, das heißt, es ist inhomogen, man sieht es eben hier an diesem Brett. Es gibt eben verschiedene Astlöcher, Einschnitte, es gibt die, die Kernzone, es gibt eben dann die umgebende weichere Zone um den, um den Stamm, um den Kern herum. Und die Fasern werden dann eben teilweise auch dann gestört durch diese Astlöcher das führt eben dann eben auch zu Verwindungen des Holzes und eben macht das Holz das Bauen mit Holz eben nicht ganz einfach. Dann gibt es eben auch dann die Anisotropie, das heißt, das Holz ist eben in verschiedenen Richtungen zur Faser eben hat es unterschiedliche Eigenschaften, es ist eben längs zur Faser besonders druck- und auch zugfest und quer zur Faser, radial zur Faser eben wesentlich weniger. Und dann gibt es eben noch das hygroskopische Verhalten. Das heißt, Holz äh, reagiert auf Feuchtigkeit, es schwindet und quillt. Und äh, mit diesen Bedingungen müssen eben die Holzbauer oder mussten die Holzbauer im Laufe der Geschichte eben, eben umgehen können. Und man sieht es eben hier an einem Beispiel, das ist ein Teil aus einem alten äh, chinesischen Knoten, einer, einer, einen Konsolknoten. Da sieht man eben, dass dieses, diese Konsole sich im Kern in der Achse gedreht hat. Das heißt, da liegt eben genau der, der Kern, liegt eben quer in der Diagonale über die ganze Verbindung hinweg. Das heißt, es dreht sich dann, die ganze Verbindung dreht sich und ist dann eben fast nicht mehr einbaubar. Und dieses das Bauholz hängt eben in der Nutzung und in der Bearbeitung hauptsächlich vom Werkzeug ab. Das hat sich eben im Laufe der Zeit eben, hat sich, hat sich das eben sehr stark gewandelt. Man sieht eben hier die ersten Behausungen des Menschen aus Holz waren eben äh, eher gewachsene Bauelemente. Das waren Astgabel oder verschiedene eben äh, kurvige Elemente, in die man dann eben die äh, die die horizontalen Elemente hineinlegen konnte und äh, sie wurden eben auch diese Elemente, Elemente wurden die nachher dann auch mit Seilen miteinander verbunden. Und im Laufe der Geschichte kamen dann eben die Werkzeuge dazu, das heißt man äh, hat dann nachher eben mit, mit äh, Steinen, mit Faustkeilen das Holz bearbeitet, nachher dann, mit Beilen, mit Steinbeilen und dann nachher in der Eisenbronzezeit hat sich die Holzverbindung dann immer weiter entwickelt, man konnte das Holz immer besser bearbeiten. Da haben sich daneben die verschiedensten Holzverbindungen entwickelt. Das habe ich jetzt zeige ich ein paar Verbindungen. Das ist jetzt das ganz einfache, die ganz einfache Blattverbindung, die reagiert eben die Verbinde zwei Hölzer in Längsrichtung. Das sind eigentlich nur drei Flächen, die aneinander gefügt werden und dann eben äh, bestimmte Kräfte übertragen. In diesem Sinne werden nur Druckkräfte übertragen auf dieser Schwelle. Das Ganze hat sich dann weiterentwickelt zum Zapfenblattstoß. Das heißt, das Blatt wird mit einem Zapfen versehen am Stoß, der eben dann das Ausscheren des Holzes quer zur Achse verhindert. Das ist dann schon wieder eine Richtung mehr. Und dann weiter geht es dann eben mit dem französischen Blatt sozusagen. Das ist ein, ein schräges Blatt, ist einem schräg geschnitten. Und das wird dann eben mit verschiedenen, mit verschiedenen Ansätzen und Nasen versehen. So dass man, wenn man es zusammenschiebt, hat es eben auch dann eben einen, einen Widerstand gegen Torsion, also gegen Verdrehung in der Achse. Und man wird das Ganze dann eben auch mit einem Keilschloss sichern gegen Zugkräfte. Das kann sich also auch nicht mehr auseinanderziehen. Also da haben sich eben in der Laufe, in der, Laufe der Zeit eben die Verbind verschiedensten Verbindungen entwickelt, um eben äh, Elemente zu verlängern oder in Quer- oder Schrägrichtungen miteinander zu verbinden. Und äh, der Holzmangel war dann eigentlich relativ schnell präsent. Also diese Verbindungen haben sich... Vor allem nachher in, für den Fachwerkbau, also im 12. Jahrhundert, ab dem 12. Jahrhundert sehr stark entwickelt. Und da kam es eben sehr, sehr schnell auch zu einem Holzmangel. Das heißt, am Anfang hat man das Holz am Bauplatz noch aus dem, aus dem äh, rohen Stamm herausgebeilt. Man hat oft mit, mit äh, dem grünen Holz, also nicht getrocknetem Holz, gearbeitet. Da hat man das herausgebeilt, das Holz. Und eben dann nur auch nur den Balken verwendet, für den ganzen Stamm. Also da blieb fast nichts mehr übrig. Und äh, da brauchte man eine Unh Unmenge an Holz. Und äh, da kam es eben dann sehr, sehr schnell zum Holzmangel. Äh, Im Nachhinein hat man nach, nach, denn eben mit der Verbindung der Säge konnte man eben dann mehrere Bohlen oder Balken aus einem Stamm herausschneiden. Das war dann schon wieder wesentlich besser. Man konnte den Stamm wesentlich besser verwerten. Und äh, so konnte man eben dann auch eigentlich auf einer bestimmten Fläche, Wald eben, eigentlich den, das, das äh, konnte man einfach das Holz, das Holz, Holz wesentlich besser verwerten. Ähm, und die Forstwirtschaft, die kam eigentlich erst im 18. Jahrhundert auf, bis dahin gab es keinen geplanten Holzabbau und im Zuge dessen gab es eigentlich auch durch äh, die, die Entwicklung der Schifffahrt, gab es eben einen eklatanten Holzmangel in ganz Europa. und äh, um 1500 herum gab es dann deswegen auch eine Wechsel, einen Wechsel der Holzverbindung im Fachwerkbau. Der Fachwerkbau war damals die, äh, die dominante Holzbauweise in Europa. Bis dahin war das Fachwerk eben von den Blattverbindungen dominiert. Das hat eigentlich, die Blattverbindung sieht man hier, das ist eigentlich ein, ein Abtragen eines Holzes bis zur Hälfte des Querschnitts. Das heißt, die Hälfte des Querschnitts fällt weg und dadurch muss eben das Holz relativ stark sein, um überhaupt noch die Kräfte übertragen zu können. Und dazu kommt eben, dass die Kräfte eben nicht zentrisch eingelärtet werden, sondern eben Und Das gibt dem Ganzen auch nochmal so eine Verwindung. Das ist eigentlich nicht so, nicht so gut und man braucht eben doch relativ starke Stämme. Und man hat sich dann überlegt, dass man eben weggeht vom Blatt hin zum, zum Zapfen der auch dann noch zusätzlich zugbelastbar ist, also der Zapfen ist eigentlich, der wird dann durchgestoßen und kann dann eben auch so gesichert werden. Der Vorteil ist hier, dass die, die Zugzonen, also die äußeren Zonen des, des, des Holzes nicht verletzt werden und auch eben, dass der Zapfen zentrisch eingeleitet wird. So eben, da gibt es eben dann auch keine, keine Torsionsbelastungen. Und diese Bauweise hat sich dann eben durchgesetzt, Vorteil war eben auch, dass die Verbindung nicht ganz so präzise gearbeitet werden musste. Das heißt, die Entwicklung ging hin also weg von, von der Kunst der Verbindungen, also von den ultrapräzisen Verbindungen, die man brauchte, hin zur Kunst der Konstruktion. Also das Tragwerk als Ganzes, als Globales gesehen, war wesentlich wichtiger als die einzelne Verbindung. Das reichte aber nicht aus. Also man hatte dann immer noch ein Mangel an langen Bauhölzern, das gute, große Stämme mussten über mehrere hundert Kilometer durch ganz Europa äh, transportiert werden, um zum Beispiel eine Kathedrale zu bauen. Das sieht man jetzt äh, in Paris in der Rekonstruktion der Notre-Dame. Da werden 1300 Eichen verwendet, die eben auch aus Südfrankreich äh, herantransportiert werden müssen. Also ein gewaltiger Aufwand, weil es eben nicht genug äh, Bauholz gab, langes Bauholz. Und... Im 16. Jahrhundert gab es dann den findigen Ingenieur, Baumeister Philibert Delorme, der eben ein, das sogenannte Bohlen -Bohlen system entwickelt hat. Das sind eben äh, gegeneinander gelegte, in Form geschnittene Bohlen. Das kann man hier sehen an einem großen Modell, die dann eben quer verstrebt wurden und dann mit Zapfen gegeneinander befestigt wurden. Und mit diesen Bogen bohlen bindersystem konnte man eben dann mit kurzen Elementen, das Element ist so lang, konnte man dann eben äh, große Spannweiten überspannen. Vorteil war eben auch, dass er rezyklierte Baumaterialien wiederverwenden konnte. Er konnte eben abgebrochene Dachstühle nutzen und das Baumaterial in diesen neuartigen Bindern wiederverwenden. Das ist übrigens äh, ein Nachbau aus, einem, aus äh, der Kuppel der Ludwigskirche in Darmstadt, die über 40 Meter spannte und im Zweiten Weltkrieg äh, zerstört wurde. Die war eben aus Holz, ist jetzt im Nachbau aus Stahl. Und die ist von 1820 ungefähr. Zu dieser Zeit gab es dann eben auch einen anderen Ingenieur. Ich zeige jetzt nur ein Fragment, zwei Fragmente. Es gab eben den Armand rose Emi, das war ein Wein Militäringenieur der Akademie und er hat sich eben auch äh, wie Delorme eben beschäftigt mit, mit, den, mit der äh, Rationalisierung des Holzbaus. Er hat diesen Delorme-Binder genommen, hat ihn gedreht, also er hat ihn um die Achse gedreht und dann gekrümmt und konnte so eben auf äh, die Nachfrage nach großen Spannweiten in der Industrialisierung, in der aufkommenden Industrialisierung reagieren. Also es wurden eben große Hallen für, Markt, für Märkte und äh, Bahnhöfe gebraucht. Und so konnte er auch ein Produkt anbieten äh, als Alternative zum aufkommenden Eisenbau, Eisen, der Eisenkonstruktionen. Das sind eben immer gebogene Konstruktionen. Im Detail sieht das eben so aus. Also das ist dann schon der Vorläufer des des äh, Brettschichtholzes, so wie wir das heute kennen. Da werden eben die verschiedenen Brettlagen mit äh, Bolzen gegeneinander gesichert, sonst, sind sie, sonst werden sie, schieben sie sich auseinander. Und im 20. Jahrhundert <kühlt> erfindet dann Otto Hetzer Hetz, den Holzleimbau, also er nimmt dieses Prinzip von EMI, der übereinander geschichteten Holzlagen und mittels Leim fügt er sie dann zusammen. Und so hat er eben eine schubfeste Verbindung, die man eben auch biegen kann und kann eben so beliebig, beliebige Querschnitte und beliebige Längen des Holzes äh, äh, herstellen als Holzwerkstoff, also das die natürliche Beschränkung des Holzes durch seine gewachsene Länge ist so nun eben überwunden. Dann in eben zeitgleich gab es eine weitere Entwicklung. Das waren die Kolonien. Es war da in Übersee, mussten in unheimlich schneller, kurzer Zeit große Städte, große Siedlungen errichtet werden. Und man brauchte dort eben in kürzester Zeit sehr große Konstruktionen. Man hatte aber eben einen Facharbeitermangel, also es gab, gab sehr wenige ausgebildete Zimmerleute und äh, das Wissen um die Holzverbindung, das blieb eigentlich in Europa. Das wurde fast gar nicht nach in die USA wurde das exportiert. Und man machte sich dann eben neuartige industrielle Verfahren zunutze. Das war eben der Holznagel, der bis dahin sehr, äh, der, der, sorry, der, der Nagel, also die genagelte Verbindung. Bis dahin waren die Nägel alle geschmiedet, die waren sehr kostbar und wurden nur in ganz bestimmten Stellen im Holzbau eingesetzt. Und nun ist es ein industrielles Massenprodukt und konnte, man konnte eben dann mit einfachen Brettern und Nagelverbindungen dann sehr, sehr schnell, ohne großes Know-how, diese Konstruktion aufbauen. Dann hat eben John Snow den Balloon Frame, also die Ständerbauweise entwickelt die eben mit den einfachen Nagelverbindungen auskam. Problem war nur, dass sie nicht selbst tragend war. Also sie konnte sich nicht selbst aussteifen. Das war im Fachwerkbau eben durch die Diagonalen gegeben. Das sieht man eben hier. Also es ist einfach, im Fachwerkbau gibt es immer diese Diagonalen, die dann eben die Horizontalkräfte ausgleichen können. Die fallen dann im Balloon Frame, in der, in der Ständerbauweise fallen die weg und wurden dann eben durch Beplankungen und eben auch dann die, das Sperrholz wurden die ausgeglichen. Also das Sperrholz wurde vor und hinter die Ständer äh, genagelt und konnte so die ganze Konstruktion aussteifen. Das Sperrholz ist eigentlich schon viel älter, das ist vor 4000 Jahren in Ägypten entwickelt worden im Möbelbau, da hat man eben Furniere übereinander gelegt, kreuzt und so gesperrt, dass sie sich nicht, ver äh, nicht verdrehen konnten und hat eben so dann Möbel gebaut. Und das wurde dann um 1860, wurde dieses, diese Technik äh, wieder gefunden und weiterentwickelt. Dann gab es eben dann äh, in den Zwischenkriegsjahren, also einmal nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, also genau zwischen Ersten Weltkrieg und Zweiten Weltkrieg, Weltkrieg, äh, Zweiten Weltkrieg gab es eben Rohstoffmangel in Europa und es, das löste eben einen großen Entwicklungs- und Innovationsdruck auch in der Baubranche aus. Das ist Holz, das, das ersetzte dann Materialien, die nicht zur Verfügung standen, vor allem Stahl. Hier sieht man eben einen Funkturm. Es wurden damals in in Deutschland äh, sehr viele Funktürme aus Holz gebaut. Der höchste, den sieht man hier, der ist 167 Meter hoch gewesen. Der wurde dann wieder abgebaut. Und äh, diese Verbindungen, das sind eben äh, Platten aus Sperrholz, die dann verschraubt wurden. Man hatte nämlich dann immer noch das Problem, dass man doch äh, relativ kurze Elemente hatte. Und dann in den 40er Jahren äh, wurden daneben wurde dann äh, die Kalzinkenverbindung erfunden. So konnte man eben dann Hölzer äh, in der Achse miteinander verkleben. Das war eben damals im, im Leim, mit dem Leimbinder noch nicht möglich. Und so konnte man eben jetzt diese Hölzer beliebig verlängern. Und eben auch, sie konnten so auch eben sehr große Kräfte übertragen. Diese Kalzinkenverbindung, die ist ursprünglich, aus der Schäftung entstanden. Die Schäftung ist eine traditionelle Verbindung, die eben auch mit diagonalen Schnitten arbeitet und so die Flächen vergrößert und so eben auch dann im Torsionskräfte übertragen kann. Also eben ist eigentlich immer der, der Rückgriff auf äh, bestimmte traditionelle Techniken. Und das Holz in diesen Zwischenkriegsjahren, das wird das Holz auch immer mehr zum Surrogat, also es ersetzt eben weitere, andere, andere Rohstoffe und dann macht sich eben auch Gedanken darum, den Wald, die Verwertung des Waldes äh, zu erhöhen. Bis dahin war sie, circa, lag sie bei 40 Prozent. Man konnte eben mit, mit Holzspänen, mit Ästen, mit Ausschuss konnte man nichts anfangen, das wurde eigentlich verbrannt und äh, so konnte man Jetzt mit der Erfindung des, der Spanplatte konnte man eben die Verwertung des, des Waldes auf 80 Prozent erhöhen. Man konnte eben daneben all diese, diesen Ausschuss an Holz im Wald konnte man eben wieder verwenden. Das führte dann eben nachher auch zu, zu diesen Spanholzformteilen, die auch dann im Automobilbau, im Fahrzeugbau, im Flugzeugbau dann eben auch äh, Verwendung gefunden haben. Also man, man denkt zum Beispiel an die, Karosserie vom Trabant in der DDR, das war genau dieses Material. Das ist eben Holzspäne mit, äh, mit, mit Leim oder mit, mit Kunstharz verbunden, in, dann in Form gebracht, gegossen fast. Ja, in den 50er Jahren wurden dann diese Prozesse, die industriellen Prozesse, und die Holzwerkstoffe gingen dann Hand in Hand. Das Ganze wurde optimiert, die Holzwerkstoffe wurden immer homogener und die Maschinen immer effizienter. Die Maschine brauchte eben, diese Mechanisierung brauchte eben besonders homogene Werkstoffe, weil sie eben äh, sehr, sehr empfindlich war. Die, die Schnittwerkzeuge waren sehr empfindlich und die Astlöcher störten dann eben diese, diesen, äh, eigentlich die Fertigung. Dadurch wurden eben auch diese, diese Materialien immer immer homogener. Das ist dann zum Beispiel die hochdichte Faser, Faserplatte, HDF, MDF, OSB, das ist Oriented Board. da liegen eben die, die Späne liegen alle relativ in einer Richtung. Diese, diese Platten sind sehr resistent gegenüber Druck. Dann zum Ende des 20. Jahrhunderts oder früher, auch äh, nach der Ölkrise 1974, gab es dann einen Bewusstseinswandel, also vorher wurde das Holz zwischen dem Zweiten Weltkrieg und den 70er Jahren fast nicht mehr für tragende Konstruktionen eingesetzt. Das änderte sich dann eben erst in den 80er Jahren, da wurden eben dann wieder vermehrt die Leimbinder verwendet für größere Spannweiten, aber auch neue Plattenwerkstoffe, zum Beispiel das ist eben der Brettstapel. Decke oder Wand, das ist eben interessant, weil das zuerst ist das Ausschussmaterial gewesen, also Holz äh, zweiten, zweiter und dritter äh, Güte, was dann eben zusammengenagelt oder geklebt wurde. Jetzt mittlerweile wird es eben durch Dübel bewerkstelligt, da komme ich dann später noch zu. Und eben auch zu Kastenelementen, die wurden dann auch entwickelt. Das hat sich dann nachher weiterentwickelt, eben zur Kombination mit, mit Brandschutz oder mit Akustik, Schallschutz auch. Und äh, das Interessante war eben dadurch, hier dass, so konnte man eben einen hohen äh, Vorfertigungsgrad und äh, große äh, Baugeschwindigkeiten erreichen. So seit der, Jahrtau der Jahrtausendwende gab es dann nochmal einen Entwicklungssprung durch die Normierung. Also im Brandschutz gab es viele Erleichterungen, das Holz war damals äh, bis dahin eben in den Städten fast nicht erlaubt als Baumaterial. Und nun ist das Holz äh, ebenbürtig oder sogar überlegen äh, den anderen Baumaterialien gegenüber und wird eben so auch konkurrenzfähig von den Kosten her. Und ein, ein Werkstoff, der das Ganze auch eben möglich gemacht hat, ist das Brettsperrholz. Da werden eben die, die Bretter eben gesperrt, also verdreht und dann an äh, dann zusammengeleimt und dieses Material ist dann wirklich eine massive Wand, das kann man eben dann äh, für Decken, Wände verwenden, das wird eben jetzt mittlerweile fast überall verwendet im mehrgeschossigen Wohnbau, aber auch im Hochhausbau und interessant an diesem äh, Beispiel ist eben auch, dass es eigentlich das Rohmaterial ist und eben auch schon das fertige, die Innenverkleidung ist schon in diesem einen Material integriert, das also ist sehr, sehr schnell äh, zu bauen. Dann gibt es eine weitere Entwicklung, die von der digitalen Fertigungstechnik abhängt. Es gibt eben durch jetzt die neuen CNC-Anlagen. Es gibt eben durch die neuen CNC-Anlagen äh, die Möglichkeit eben Freiformen herzustellen. Das sieht man jetzt hier ein Beispiel eines gewölbten, sehr, sehr aufwendig gewölbten äh, Stabtragwerks in Südkorea, ein Golfclub von Shigeru Ban. Da sehe ich, zeige ich jetzt nur das Detail. Da sieht man eben, wie die äh, Brechschichthölzer zweifach äh, ge, ähm, gekrümmt vorgefertigt sind und dann eben mit CNC-Technik, mit fünfachsigen Abbundanlagen dann eben so geschnitten sind, dass man sie äh, ineinander flechten kann und sie dann dieses räumliche Tragwerk, dieses räumliche Stabtragwerk dann ergeben. Dieses äh, Projekt wurde eben dann auch von einer Schweizer Holzbaufirma äh, gefertigt und äh, vor Ort aufgebaut. Es gibt das Ganze auch dann eben, diese Technik, diese Fertigungstechnik ermöglicht dann eben auch wieder den, den Rückgriff auf traditionelle, Holzverbindungen, die Kalzinkenverbindung, die man aus dem Möbelbau kennt, die ermöglicht jetzt eben auch, im größeren Maßstab mit Holzwerkstoffplatten eben auch äh, Faltwerke im architektonischen Maßstab zu bauen. Dann gibt es eine weitere Möglichkeit im Holzbau, das ist eben auch wieder das Surrogat, so ein bisschen das, was auch in den Zwischenkriegsjahren aufkam, das ist eben der Satz. Von bestimmten Materialien durch das Holz, so wie es gefertigt wird. Das ist eben dieses Bundesbox-Box Spring-System, das ist ein Holzfedersystem für Betten, das eben die elastische, elastischen Eigenschaften des Holzes sich zunutze macht. Das ist eben so geschnitten, dass eben der Block mehr oder weniger zu einem elastischen Federelement wird. Das ist alles ein, ein Element, was dann durch die CNC-Technik entsprechend geschnitten wurde. Dann die andere Möglichkeit im Holzbau heutzutage sind die großen, weiten Spannweiten. Da gibt es eben auch neue Elemente. Das ist so ein Kielstegsystem, das kombiniert eben massives Holz mit äh, Sperrholz. Das ist also wirklich wie ein auseinandergezogener Träger. Und da, dadurch erreicht es eine große statische Höhe mit einem sehr, sehr geringen Gewicht, wo auch eben in diesen Zwischen... Äh, Räumen denn eben auch die Leitungen geführt werden können. Also es ist wirklich äh, konkurrenzfähig zu einer Stahlkonstruktion. Dann haben wir eine Kombination von verschiedenen Holzarten, das ist eben auch neu. Eben, es gibt äh, das La Nadelholz und Laubholz ist bekanntlich wesentlich resistenter, vor allem die Esche ist besonders zugfest. Man hat es nun geschafft, eben diese beiden Holzarten in einem Brettschichtträger zu verbinden. Das heißt, die, Zug-, die Außenlagen, die besonders zugbelastet sind, die sind, werden aus Eschenholz gemacht. Und die Kernlagen, die eher druckbelastet sind, die werden aus dem Nadelholz, also Fichte oder Tanne, hergestellt. Dann haben wir auch andere Laubholzelemente. Das ist zum Beispiel das, so ein Stab. Stabträger aus Esche oder eben ein äh, Buchenfurnier schichtholz das ist extrem widerstandsfähig, das ist wirklich ein Hochleistungswerkstoff, der eben äh, wirklich sehr, sehr große Spannweiten äh, ermöglicht. In China, das gehört eigentlich nicht zum Holzbau, aber es ist eben doch sehr interessant, das ist eben äh, das glue -Bam. das ist eigentlich... Auch ein geschnittener und geleimter Bambus, also Bambuslamellen, die zusammengeleimt werden und dann einen, einen äh, Träger ergeben. Und im Moment macht man eben auch Versuche, diese Träger, äh, also dass es eben die Außen, so wie hier, die Außenlagen äh, aus Bambus bestehen, aus Glubelm und die Innenlagen aus Leimholz. So schaffen wir eben auch dort einen, einen Hochleistungswerkstoff. Es gibt nun eben in der Zukunft verschiedene Tendenzen, die sich eben aus diesen neuen Werkstoffen ergeben. Das sind eben diese ähm, großen, großen Spannweiten. Also das ist, das ist hier ein Beispiel der Max-Felschlin-AG. Das ist ein Dachtragwerk äh, vom neuen Gebäude der, der Max-Felschlin-AG in Ibach in Schwyz. Das ist ein Projekt von äh, miley peter architekten aus Zürich. Da sieht man eben einen Ausschnitt dieses Tragwerks, wo verschiedene Stäbe aus verschiedenen Richtungen zusammenkommen. Das sind, in diesem Punkt sind das sechs Stäbe. Das ist jetzt nur ein, aus ein Nachbau im Maßstab 1 zu 2. Also das Original ist doppelt so groß. Und das Besondere hier dann ist, dass es eben diesen Knoten, also dieses Formstück, aus Buchenfurnierschichtholz schichtholz ist, was extrem hart ist und was alle Verbindungselemente in sich aufnimmt. Das war bisher nicht möglich weil das Holz eben zu weich war, um diese Kräfte aufzunehmen. Da hat man dann, ist man dann zurückgegangen auf, äh, auf, auf Stahlverbindungselemente. Und nun ist es wirklich möglich, mit Holz auch diese Knoten, diese großen Knoten äh, zu lösen. Eine weitere Tendenz ist die Hybridisierung, das heißt äh, die Vermischung von zwei verschiedenen Bautstoffen zu einem. Das ist eben, das kann man hier ganz gut sehen, das ist die Holzbetonverbundbauweise. Das ist eben eine Deckenplatte aus diesem, aus diesem Brettstapel und obendrauf wird der Beton aufgebracht und der Beton übernimmt die Druckkräfte und das Holz übernimmt die Zugkräfte. Das ist eben auch eine Tendenz, die gerade sehr, sehr stark im Kommen ist, also die Vermischung von Holz und Beton oder Holz und Stahl zu, einem, zu einer neuen äh, Synergetik. Und natürlich das Laubholz. Das ist eben auch gerade eine sehr interessante Entwicklung, also auch ein, ein Entwicklungsdruck. eben das, äh, Die Nadelwälder in Mitteleuropa, die sind ja sehr, sehr stark äh, betroffen, gerade vom Klimawandel. Also die gerade die letzten Jahre zeigen uns, äh, ähm, dass diese Wälder immer weiter zurückgehen, eben Borken, und Käferbefall, Trockenheit und eben auch zu hohe Temperaturen. Äh, gerade in der Schweiz sieht man das, dass eben die, die Nadelwälder sich eigentlich immer weiter zurückziehen in die Bergzonen und sich die äh, Laubwälder immer weiter ausdehnen. Und die Laubwälder haben bisher ähm, ungefähr einen Marktanteil im Bauwesen von 8 bis 9 Prozent. Das ist eigentlich viel zu wenig um die wachsende Nachfrage zu decken. Also die Nadelwälder gehen zurück, die Nachfrage wächst weltweit. Im Moment gibt es wirklich einen Preissprung im, äh, auf dem Holzmarkt und man hofft jetzt eben durch diese neuen Laubholzprodukte eben diese, diese Nische, dieses Vakuum zu füllen. Da wird uns äh, in den nächsten Jahren, werden uns dann noch viele interessante Entwicklungen äh, entgegenkommen. Die den Holzbau und die, also den architektonischen Ausdruck auch äh, des Holzbaus dann wesentlich verändern und bereichern. Vielen Dank.